Ich freue mich Sie im Namen des Verbandes Insula India, auf Rügen, willkommen zu heißen. Ich bin sehr froh, dass ich Ihnen im Namen Insula Regia begrüßen kann, auf Rügen. Mein Name ist Hannes Knapp, ich bin der Vorsitzende dieses kleinen Heimatvereins auf Rügen. Ich bin Hans-Peter Knapp. Ja sam tohoto einen aus Strand za sebou dlouhou cestu, ale ostrov Rujana je pro vás, vlastně když se to tak vezme na vzdálenost nejbližší, nejbližší jen nejbližší pláž a nejbližší ostrov a také to v minulosti býval velice oblíbený ostrov oblíbená turistická destinace pro české turisty. Und es gibt noch eine weit zurückreichende historische Verbindung zwischen Tschechien und Rügen, darauf komme ich in meinem Einführungsvortrag zurück. A ještě tam existuje jedna hlubší uh, historická vazba mezi českou republikou a Brügem, na kterou jsem se dostanu později, běžím se všechnač. Ich freue mich, dass Sie in doch so zahlreicher Gruppe sich auf den Weg begeben haben nach Brügem mit Vertretern aus Umweltbehörden, aus uh, Kommunen, aus uh, NGOs velice rád, že v takovém počtu jste dorazili a zastupujete zde úřady, na straně životního prostředí, obce a další organizace neziskové organizace. Insula Rugia ist ein kleiner Verein, der 190 gegründet worden ist und sich mit dem Schutz und der Entwicklung der Insel befasst. Insula Voglia ja takové malé občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1990 na ochranu äh der prostředí a obec ochranu tedy äh a ostrova jako takového. Und da Alleen ein besonderes Markenzeichen der Kulturlandschaft von Rügen sind liegt es nahe, dass wir uns als Verein auch mit Alleen beschäftigen a je li to so takovým významným rysem uh, krajiny na Rujaně, tak samozřejmě je i na snaze, že právě aleje my uh, se zde a uh, jejich ochranu se zde uh, intenzivně zabýváme. Wir sind hier an einem besonderen Ort im Naturerbezentrum Rügen, das uh, von der deutschen Bundesstiftung Umwelt errichtet uh, worden ist. Nachazieme se nun in dem tz. z.v. z.a. z.a. z.a. ochranu tz. Sie werden Gelegenheit haben, dieses in Augenschein zu nehmen und vor allem vom äh, Turm des Baumwintelfahrts einen weiten Überblick über die Küstenlandschaft von Rügen zu haben. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert auch unser gemeinsames Alleenprojekt und durch diese Förderung sind wir überhaupt in der Lage, uns hier zu treffen und gemeinsam über den Schutz und die Entwicklung von Alleen nachzudenken. Dann DBU, projekt a mir noch eine persönliche Vorbemerkung. Als ich vor vielen Jahren hier auf Rügen mein Abitur gemacht hatte, war meine erste Auslandsreise in die Tschechoslowakei, in das Riesengebirge. Ja, když jsem ještě před mnoha lety skládal tady na Lianisou Motoritu, tak jsem pak uskutečněl první sou zahraniční cestu a ta vedla právě do České republiky a sice do Krušných Horn. Das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis, dieses Gebirge zu durchwandern. Aber ein besonders prägendes Erlebnis war auch das Datum und die Ereignisse des 21. August 1968. Ale také velice výrazným bylo to datum, kdy se to uskutečnilo To sice 1. srpna 1961. 26. Uh, pardon. Mm -hmm. Ich hatte keine Krone mehr in der Tasche und musste nach Hause und habe ohne zu wissen, dass an den Grenzen bereits Panzer standen, den letzten Zug, der über die Grenze fuhr, erreicht. Neměl jsem v kapse ani korunu tehdy, ale musel jsem se vrátit do domu a vůbec jsem netušil, že na hranicích už jsou první tanky a naštěstí jsem podařilo týtit ještě poslední vlak, který ještě projel do domů. Ale my jsme tehdy v těch krkonoších při tom vandrování, po těch horách při tom cestování vlastně zažili ten, ten pocit toho, prašského jara vlastně nebo ten ten pocit který se s tím tehdy vázal ten ta ta atmosféra jo ja, und dann mit entsetzen und trauer die niederschlagung dieser aufbruchsbewegung erleben müssen takže samozřejmě zažili to určité zoufalství a vlastně tu tu tu, tu poražku vlastně toho toho hnutí které se tehdy vlastně začínalo a které bylo vlastně budou budou samo se začatí ich bin später viele Male in ihrem Land gewesen, verschiedene Landschaften erwandert, mit Kollegen ausgetauscht im Botanischen Institut in Prohonice und konnte 1991 und 92 dann schon beim Bundesumweltministerium die deutsch-tschechischen Umweltkonsultationen begleiten. Ja, dann in die Tschechische byl jsem tam vícekrát, následně e, spolupracovala jsem s mnoha kolegy, například v botanic, rámci botanického ústavu nebo botanické západy v Průhonicích e, v roce 91 a 92, v rámci ministerstva životního prostředí jsem vedl e, česko-německé e, e, konzultace nebo schůze, které měly pomoci und von daher freue ich mich auch äh, persönlich ganz besonders über unser gemeinsames äh, Projekt. Unglücklicherweise muss ich sie aber nachher gleich verlassen, weil sich die Termine überschneiden und ich... Äh, eine weitere Veranstaltung, drei Stunden entfernt von hier, heute und morgen habe. Wir hatten mit dem Vorstand von Arnika ja bereits ein Treffen auf Rügen vor anderthalb Jahren. My jsme už s představiteli Arnike měli jednání tady na Rojaně, asi před rokem od a, die a já mám měnitou vám představit i vedoucí našeho společného projektu. K ní patří Anette Gross, která vlastně je spoluorganizatorkou tohoto und ich bin äh, Annette sehr dankbar, dass sie trotz der jüngst erfolgten Geburt ihres Kindes äh, es geschafft hat, äh, diesen Workshop vorzubereiten. Ja, ich bin sehr stolz, dass hat, Workshop kann, und dass sehr Bleibt mir jetzt nur Ihnen einen guten und eindrucksvollen, ergebnisreichen Aufenthalt auf der Insel Rügen. Anež býváme teď na závěr té úvodní fáze vám popřát krásné strávění, krásné prožitky na ostrově Vielen Dank für Ihr Kommen, Vielen Dank für das Interesse am gemeinsamen Thema und einen guten Aufenthalt auf děkuji za to, že jste přijeli a za to, že víc, máte zájem o to, jak se to tady u nás. A jenom doplním, že ten společný projekt se jmenuje Nové nástroje pro ochranu alejí. Podrobnosti necháme na speakerek německé stravy z Združení A úplně na závěr, tedy dnešní den, vlastně celý, strávíme tady v centru národního dědictví. Doufám, že jsem to poměrně dobře přeložila. A v přednášek, tady bylo zmínu, se podíváme i do korun stromů. Takže jo, tady líbí a některé další pokyny by jsme si pak dovolili přednést äh, před äh, posledním příspěvkem než budeme na dann takže zu ja. so, rügen eine Insel von sehr bizarrer Gestalt und vielfältiger Kulturlandschaft. Rügen ist ein sehr ostrov s krásnou kulturní Oft wird Rügen mit den Kreidefelsen gleichgesetzt. Oft <lacht> wird Rügen mit den Kreidefelsen gleichgesetzt. Aber Rügen ist sehr viel mehr als nur die Kreideküste. Doch berühmt geworden durch ein Gemälde von Kaspar David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen. Und der Maler Friedrich und der Regenbogen verbindet Rügen mit a právě jeho duha, duha obraz, tedy bylo to máli, že ta strahle redaktiv děha spojuje rojánu s Českou republikosk, konečně. Landschaft mit regenbogen, unzvá rujenlandschaft. Tady vidíme tedy krajinu s duchou, a je to krajina na Ebenfalls landschaft mit regenbogen, Riesengebirge. Rügen ist sozusagen die Heimat von Friedrich, aber es oft im Riesengebirge und böhmischen Mittelgebirge gewesen. Nur zwei Bilder will ich zeigen, das Riesengebirge ein Gemälde. Kasperle wird von Friedrich sehr nahegelegen, aber er hatte auch eine gute Verbindung mit der böhmischen Karolinus. Konoši, kam často cestoval a také pobýval ještě v středu, často. Und er hat die Klosterruine von Eldena hier aus der Region the Klaštara, the right in diesem Gebilde in das Riesengebirge gezogen. umístil právě do Krkonoš. Und das böhmische Mittelgebirge mit dem mittelschauer auch ein bekanntes Bild von Frieden. So, aber zurück nach Rügen. 5000 50 Jahre, dass die Insel im Überblick. Mit 1000 äh, Quadratkilometern die größte Insel in Deutschland und mit 161 Metern über dem Meer eine gewaltige Höhenausdehnung. <lacht> Ganz kurz die sieben wichtigsten Landschaftstypen von Rügen, die hier auf der Karte dargestellt sind, aber die Details sind jetzt nicht wichtig. Rügen ist wie ganz Norddeutschland von den Gletschern der Eiszeiten geformt wo ja na ostatní část severního uh, ledovci und übrigens speziell von k tomu velice výrazně ovlivnila stoupající hladina, uh, moře a uh, co se tedy na, na Hupřičí, uh. mm tlaché grundmorénné landšafty, v krátkosti ty hlavní typy, takže jsou to ty tloché morénní krajiny, za prvé první kategorie, reichně glídáte kupigé morénné landšafty, tak jsou to pohledně členité, spíš také morénní krajiny, které ale už mají te um, kopce, kopcevětá morénní krajina enge Durchdringung von Land und Meer in Inseln und Halbinseln und hügeligem Relief der Endmoränen. Die berühmte Kreideküste, 70 Millionen Jahre alte Meeresablagerungen, die hier an der Oberküste, anstehen. Und äh, schließlich Nährungslandschaften aus Meeressanden, die vom Meer abgelagert worden sind, mit Dünen und schließlich Nährungslandschaften aus Meeressanden, die vom Meer abgelagert worden sind, mit Dünen und Sandstränden. Und, äh, se svými a oblastmi und feuchte niederungen mit moorablagerungen an den flachen küsten und in niederungen des inlandes. Uh -huh. A potom ještě mokré, mokřední oblasti naplavení, uh, také, uh, jsou to ploché tedy pobřežní oblasti. Vor 5.000 Jahren war die ganze Insel mit Wald bedeckt. In diesem Wald kamen die ersten neolithischen Ackerbauern und lichteten den Wald. In diesen Wald kamen die ersten neolithischen Ackerbauern und lichteten den Wald. <görst> ist eine große Zahl von neolithischen Großsteingräbern, Megalithen, zu finden. Und in dieser Zeit, vor 5000 Jahren, setzte der Wandel vom wilden Wald, vom Urwald zur Kulturlandschaft ein proměna těch původních lesů, pralesů na kulturní krajinu. Wiege und Produkt menschlicher Kultur. Eine Kulturlandschaft ist also Produkt der Kultur? Sie bietet uns Menschen Nahrung, Wohnung, Arbeitsplatz, Heimat. Na wiesen widem ob bydlení a také místo pro jejich práci a samozřejmě domov. Und Kulturlandschaft ist Spiegelbild der Kultur einer Gesellschaft. A v Ukraině je zároveň i za celém odrazem kultury společnosti. Kulturlandschaft ist durch Nutzung aus Wildnis entstanden und unterliegt fortwährender Veränderung. Und Ukraina vznikla vlastně z divoké krajiny. <lacht> und Seit etwa 50 Jahren setzte ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel, kann man sagen, in der Landnutzung ein. Und heute haben wir agrarindustriellen Produktionsraum anstelle von Kulturlandschaft. Aber das sind die Rahmenbedingungen auch für alle Und das sind die für alle. Kulturlandschaft insgesamt ist heute in einer tiefen, umfassenden Krise und die Kulturlandschaft der Zukunft wandelt sich möglicherweise zur Energielandschaft, wie auf diesem Bild. Uh, die die Welt, die die die die die Dieses Bild ist allerdings nicht von Rügen, sondern aus äh, vom Festland Mecklenburg-Vorpommern. Der Bild ist nicht von Rügen, sondern von Mecklenburg-Vorpommern. So, jetzt zu den Alleen. Alleen sind Teil sowohl des Naturerbes als auch des Kulturerbes einer Landschaft. Die Bäume sind natürlich äh, Natur, sind Lebewesen, aber sie sind gepflanzt und planmäßig angelegt und somit auch äh, Teil des kulturellen Erbes einer Region stromy to jsou samozřejmě uh, živé elementy. Ovšem byly plánováně vysazeny uh, lidmi, tedy jsou součástí lidské kultury. Zajímalo se možná přírodní podmínky jako obecně ano, je to už daný zákon jako kategorie ochrana. Ta das ist schon uh, als uh, tím, genannt oder ganz allgemein kein, äh, legis, kein legaler Status oder Schutzstatus, sondern als allgemeiner Begriff. Und hier habe ich aufgelistet, was alles zum kulturerbe dieser Region auf Rügen gehört. Also, ich denke, es ist einfach nur eine Art und eine Art, die in den Regionen betrachtet wird. Und hier haben wir alles, was mit dem vom gesetzlichen Status unterliegen allein in Mecklenburg-Vorpommern dem Schutz als Naturdenkmale oder geschützte Landschaftsbestandteile nach dem Naturschutzgesetz. Mm -hmm. Správnieho hlediska podlehají ale je v Mecklenburgsko-Předním-Pomořansku ochran jakožto vlastně přírodní památky a podléhají také zemskému zákonu na ochranu přírody. Wir sind auf Rügen in der glücklichen Lage, mehrere historische Kartenwerke zu haben. Drei der schönsten und inhaltreichsten Karten sind hier im Hause Groß an der Wand. Ich empfehle dringend, sie sich in Ruhe anzuschauen. Tři z těchto map, které jsou nejkrásnější informační nejbohatší a největší, jsou vystaveny přímo v tomto domě a já vám doporučuji, abyste se po se na ně vykuduště podívat. Je to švédská matriční mapa z roku 1694. Rüben war über fast 200 Jahre Teil des, des schwedischen Königreichs. Daher diese Karte, die zweite Karte von 1829 mit Darstellung der prähistorischen Denkmale, der Megalithen und der bronzezeitlichen Übelgräber a ukazuje nám právě starobylé památky a to jsou ty megality a také hroby z doby bronzové. Und die dritte Karte auch unten insgesamt mm. das preußische mm. A ta třetí, která je teď, tak to je mapa z doby pruská. Von 1836. Uh, a tady to kolem 1630. Uh, Und hier ein Ausschnitt aus diesem Urmestischplatz, also der ersten vermessenen äh, Karte nach preußischem Muster, und Sie sehen hier hm. bereits allein. Ich jetzt kurz? Ja. die die die Mappe, die die die die die die die sehen, die dieser Karte, bereits hier die, die Hauptstraße, die vom Festland über südrüben führt, über Putbus. Sie sehen aber auch Landwege, die mit Allee-Signatur versehen sind. Die erste Linie, die sind, die erste mit mit Die letzten sind die und Sie sehen, dass sie alle sind. Also über 200 Jahre alt. Pultbus ist ein Ausgangspunkt für die Anlage von Alleen auf Rügen. Es ist eine planmäßige Gründung eines Städtchens mit bewusster Landschaftsgestaltung. Toto je právě příklad plánovaného vzniku města s alejími. čili teď ukryli. Sie sehen auf Ten první tmavý bod to byl zámek. Und Sie sehen, wie Alleen in die freie Landschaft hinausführen. Ja. Alleen verbinden Orte, führen zum Ziel. Sie spenden Schatten, wir müssen bedenken, zu dieser Zeit ist man zu Fuß, oder zu Pferde gereist. Allee, tehdy dodávali s tím, musíme si představit, že tehdy se to především pěšky nebo na koni. Und Alleen sind ein Element ganz bewusster ästhetischer Landschaftsgestaltung. Allee bilden hier einfach bewusstomtworbow, äh spezifskou tvorbou krajiny, estetickým obřivňováním. So, über den rein praktischen Nutzen hinaus ein ästhetischer Nutzen. Und Von Putbus ging die bewusste Landschaftsgestaltung auf Rügen aus mit diesem Mann, Wilhelm Malte, Fürst zu Putbus, der in dieser Zeit eine bedeutende Rolle auf Rügen gespielt hat. Na obrázku vidíme Velmo Malte z Pudbusu, tedy z z tohoto místa z Pudbusu šířil po celém ostrově, po celé Rojáně toto jediné utváření, kulturní utváření krajiny. Ja, Grad Pudbus anlegen lassen und Pudbus einschließlich der umgebenden Landschaft ist so etwas wie ein gesamtes Kunstwerk. Es ist eine gelungene Synthese von Architektur und Landschaft. Und allein waren gewissermaßen das Rückgrat dieser bewusst gestalteten Kulturlandschaft. A můžeme říct, že ale byly něco jako ústředním bodem této kulturní krajiny. Es war ein für das, was wir heute als Cili, toto je jeden z nejstarších příkladů takzvaného udržitelného rozvoje krajiny Es war wirtschaftlich tragfähig auf der Grundlage des Bylo to z hospodářského hlediska celé pod správou země. Bylo to i sociálně vyvážené, tak aby každý si mohl na sebe vydělat. Každý si mohl vydělat svůj chleba. Bylo verträglich? to také ekologicky zajištěno? Und es war ästhetisch schön. A samozřejmě to bylo esteticky krásné. Nur, uh, zwei Bilder aus dem uh, Park und uh, dann einige Beispiele von Alleen aus diesem Park und der Umgebung. Sie sehen die Verbindung von und uh, ja, Landschaft und Bäumen. z parku, uh, potom ver, vidíte ten krásný příklad svojí architektury a přírody. Die vorgefundene Substanz an alten Bäumen, beispielsweise, ist in die Gestaltung des Parkes einbezogen worden. Die Gestaltung ist einbezogen Die Gestaltung hat sich an dem vorgefundenen dieser Landschaft orientiert, am Hügelrelief, an den Rest welche. und nicht einfach alles abgesehen und neu geplant, sondern das vorhandene Integriert." krajina původní relief, původní rostliny, když se vytvářela tato kulturní krajina, to znamená, že oni to všechno neposekali, nevyrovnali, ale pracovali s tím, jak ta krajina vypadala předtím. 700-jährigen Eichen im Park sind die ältesten Bäume auf Rügen. tyto zhruba 700 let staré duby jsou nejstaršími stromy na Rojan Trennen die einzelnen Teilräume des Parkes sind aber auf bestimmte Fixpunkte hinorientiert. orientiert. je Rosděly a Moment, tut das ja, dieses ist Vita Und hier auch Tilia im Herbst. So, aber diese Alleen führen aus dem Park heraus in die freie Landschaft, verbinden die Orte miteinander und sind aus verschiedenen Baumarten, hier eine Buchenallee. Das Jagdschloss Granitz in einem größeren Waldgebiet auf der Insel gehörte auch zu Putbus. Und dort führt eine Allee hin, auf die Sie im Laufe dieses Workshops noch zu sprechen kommen werden. Vom Turm dieses Schlosses hat man einen fantastischen Rundblick in die umgebende Landschaft. Und Sie haben hier die Allee, die ähm, Gegenstand auch des gemeinsamen Projektes ist, eine Kastanienallee. Ah, wir Und schließlich eine Allee, die Sie sich morgen oder übermorgen ansehen werden: die Muslitzer Allee, eine über 200 Jahre alte Allee. To je o, alej po výstice, kterou uvidíme zítra v našem programu a je to opět přes stará Buková. <tějí> das straßenpflaster ist noch im originalzustand von 1830, aus steinen, aus, aus feldsteinen der Moränen gepflastert per hand. Tak stákt, tam vidíte, je ještě originální zhruba z roku 16. Und äh, die alten Buchen sind in Teilen noch als eindrucksvolle Baumgestalten erhalten. So, doch nun zum nächsten Punkt, Alleen unter Druck. Dazu nur wenige Beispiele. Täglich werden Alleenbäume umgesägt. Aus verschiedenen Gründen, aus Verkehrssicherung, ein besonderes Thema in Deutschland. Es wirkt ein ganzer Komplex von Stress- und Schadfaktoren auf Alleinräume ein je to celý komplex faktorů, které způsobují ten stres, ten nátlak na aleje a jejich škody. Das ist Ihnen alles uh, selber bekannt, nur ganz kurz an zwei Beispielen uh, angerissen. To všechno velmi dobře známe. Ukážeme si blíže jenom dva příklady. Chaos als im Winter das herstellen des Normprofiles mit äh uh, Absägen von Ästen. Durch Straßenverbreiterung und Erdarbeiten, und von außen der Einfluss von Pestiziden, von Bodenverdichtung der Agroindustrie. Hier nur ein paar Pojmen, die diese Schäden verursachen. Es ist Posifhalsuhl im Winter, Prorezhavung des prägerschneuen Profils, Pochkazierung der Strom, es sind die verschiedensten Einflüsse von außen, wie zum Hauptproblem der Straßenausbau, die Versiegelung von Alleen, die unter ganz anderen Umständen angelegt worden sind. Aber mit den Problem Problemen ist die Verstattung der anderen Silne. Aber es wird do in eine andere Situation zu erreichen, als in der Vergangenheit. Die allgemeine also Mobilität in unserer Gesellschaft fordert äh, ihren Preis, und ein Preis sind die Alleen. Mobilität, která panuje, Welt, žádá ценu, a die Herr Panu jetzt in unserem Sinne, ist, zahlt die Alleen. Der Fortschritt. Das sind alles Bilder, aktuelle Bilder von Rügen. Das sind alles aktuelle Bilder von Rügen. Der Fortschritt rollt. Man fragt sich manchmal nur, wohin er denn rollt. Aber als kleiner Trost, solche Baumaßnahmen erfordern in Deutschland Ausgleich und Ersatz. Dafür ist an anderer Stelle ökologischer Ersatz zu leisten, unter anderem durch Pflanzen von neuen Alleen malá útěcha v této neutěšené situaci kdy se vsadí ulice je to že máme tu zákon aby při porážení alejí a při stavbách byly aleje a jednotlivé stromy kompenzovány a nahrazovány na jiných místech aby vznikaly nové aleje Ale so, aber ich will sie nicht mit diesem Bild hier sitzen lassen sondern so Abschluss doch noch ein optimistischer Blick in die Zukunft Já ale nechci, aby vám v hlavách jako poslední zůstal tento nepoušejný obrázek. Myslím, že toho podíváme na příště do roku a dáme se si trochu naděje. Ein optimistischer Ansatz mit diesen Problemen umzugehen ist das Konzept der UNESCO Biosphärenreservate. A z pozitivních a nadějných bodů a požadavků eh produktivnost alejí je UNESCO, UNESCO, der, der südöstliche Teil von Rümen ist seit 1990 Biosphärenreservat äh, und das Bios die Verwaltung des Biosphärenreservates äh, engagiert sich in besonderem Maße für Rekonstruktion und Pflege von Alleen. A zpráva této biosférické rezervace se také stará o aleje a o jejich rekonstrukci. In mit den Aktivitäten des Landkreises des früheren Landkreises rügen jetzigen Landkreises uh, Vorpommern-Rügen. Mm -hmm. A navíc spolupracuje se zemským okresem, bývalým okresem Rügen, je to uh, okres Darüber werden Sie im uh, Beitrag von Dr. Noack Näheres noch hören. Dr. Noack. war Leiter des Umweltamtes beim Landkreis Rügen. Dr. Noack uh, pro uh, uh, Hat sich in dieser Zeit uh, sehr intensiv auch mit dem Alleenbestand mit der Alleen Erneuerung auf Rügen befasst. Er ist jetzt war pensioniert, aber im Vorstand von Insula Rugia und hier weiterhin aktiv an diesem Thema. es ist sice v Ruhestand, ale v předsednictvu Rugia se dále zabývá tímto tématem a dělá pro ale. Wir hmm. sind ein dreiköpfiger Projektbeirat für das gemeinsame Proje Alejen Projekt hmm. Alleeprojekt. tým, takový poradní orgán v tomto projektu věnovaném aleji. Mit Dr. Nuak, mit uh, Herr Lehmann vom, Meckle vom Mecklenburg-Vorpommern. Er kommt heute Mittag und hmm. wird sie weiter mitleiden? spolu s doktorem je tam ještě doktor Lehmann, který je z Ministerstva pro životní prostředí a bude hovořit odpoledne k nám. Und der dritte im Beirat bin ich selber. Äh, třetí v této v tomto poradním orgánu jsem tedy já. Das Konzept der Biosphärenreservate verbindet Tradition und moderne integriert bewahrenswertes und entwickelt neues. Projekt vsvédeckských rezervací spoňuje v sobě starovélé prvky s modernými a snaží se zachovat to, co je cenné zachovat. Und ist von daher ein sehr geeignetes Instrument Konzept auch zur Frieden und Entwicklung von Aen. A proto je to velmi dhodný nástroj na Peku Allen. Kurz fünf Gedanken, was für eine erfolgreiche Erhaltung und Entwicklung von Alleen nötig ist. Erstens, wir, wir brauchen eine Lobby und müssen permanent Lobby für Alleebäume und Alleen entwickeln. Zweitens, die Verantwortung von staatlichen und kommunalen Institutionen, die zuständig sind für Alleen, stärken. Sie brauchen Unterstützung. Posilovat, naši podporu. Normabweichungen zulassen. Das heißt, es muss möglich sein an alten Alleen, von der vorgeschriebenen äh, Norm von Straßenbreite oder Lichtraumprofil auch abweichen zu dürfen. Verkehrslenkende Maßnahmen bieten Potenzial, Alleen zu schonen. Potenciál na uh, záchranu a samozřejmě uh, udržení ani v pořádku je i to odvéze z nich dopravu. dopravu. Jinými es muss nicht sein, dass sich doppelstockige Busse durch enge Alleen quetschen. Die können und müssen einen anderen Weg nehmen, um Alleen zu schonen. Není možné, aby těmi úzkými, vysokými alejí projížděly dvoupatrové autobusy muss es da sein, dass die Autobusse nicht Und schließlich, es muss kommen, wenn wir allein auch in Zukunft haben wollen, müssen sie konsequent nachgepflanzt werden. Wenn wir, dass wir alle, aber auch in Zukunft haben, müssen wir sie neustahle wieder Das nur in Stichpunkten fünf kurze Gedanken. Das war nur in Kürze ein paar Gedanken. Zum Abschluss äh, noch ein Gedanke. Alleien gaben früher Orientierung, führten Reisende sicher an ziel. Wir sollten Alleen auch heute als Wegweiser begreifen. Na závier, jechtě paar Poznámek. Alleie sloužily v minulosti jako orientační uh, bod, který měl uh, dovést poutníky uh, zjistotou k jejich cíli. A pro nás je důležité, abychom ale je zachovali jakožto takohle ukazatele i pro budoucnost. Lassen wir uns von den allejen den weg weist zu verantwortungsvollen umgang mit bäumen, mit natur überhaupt und auch mit uns selbst. Nechme ale je, aby nám ukázali cestu, jak zodpovědně zacházet se stromy a vůbec s přírodou a také s námi samotnými. Lassen wir uns von Allein auch zur Bedächtigkeit, zum Verweilen und zur Wiederentdeckung der Langsamkeit in einer Zeit hektischer Hochgeschwindigkeit einladen. Ich möchte wir uns in dieser in dieser Zeit, in dieser und in dieser in der Zeit, Zeit, muss jetzt selber zwar in hochgeschwindigkeit sie verlassen, danke ihnen aber für ihre Aufmerksamkeit und steht natürlich für Fragen noch zur Verfügung. Ja was jetzt, auch aber ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch das ist wir können auch noch die, die Kollegen, ja. Ja. Also, es geht darum, dass die Allian von einer Seite in die Straßen eingreifen von der anderen Seite in in Felder. Ja. Sie diese Begriffe, die Herr Kollege jetzt äh, verwandt für die Alleen nutzen, ja oder nein? Äh, bisher nicht. Äh, diese schmalchronigen Fastigiata-Formen sind äh, früher mit den Säulenpappeln genutzt mhm. worden. Aber von Pückler, ein berühmter Landschaftsgestalter, gibt es den Ausspruch, dass nicht so langweilig sei wie die regelmäßigen. Ale jen z těch šlanken italijenských mm -hmm. Takže doposud ne. Používali se tam místo toho uh, topoli, uh, sloupové to nevím, jestli. je Tak, jestli je to ten správný termín. Uh, ale ovšem od významného krajinářského od doby významného krajinářského architekta äh, Pikela äh, se to vlastně přestalo tak to používat um, přišlo to přišlo jim to äh, trochu humorné mít tyhle vysoké to po stranách sevec. Aber diese fastigiaten mm -hmm. äh, Formen die wendt äh, äh, sind als solitäre im mm -hmm. Landschaftsparks äh, mm -hmm. genutzt und gepflanzt mm -hmm. aber als Alleen zumindest auf Rügen mir nicht mm -hmm. uh, tyto stromy se používají pouze jako solitární stromy v parcích, ale na už ji nenajdeme v žádné aleji. Já bych to možná ještě takhle doplnila, tohle byl výklad, řekla bych, z krajinářského a historického. Možná pana Válka odkážu na třetí den, když bude uh, ještě pan to je krajní architekt a dendro. a můžete se no. ho znovu zeptat a dostat závodnout věc jiného pohledu. Tak. Tak, já se můžu zeptat na to, jak jste o těch náhradních výsadbách, když se odkácí strom v aleji, že se musí vysadit ten náhradě strom. Tak jestli to platí pro celé Německo nebo jenom tady pro okres třeba, potom jestli se vysazuje jedna po jedné ten poměr a ještě, co jsem to chtěla, to třetí, nevím. <tělí> Also diese Frage richtet sich an äh, Ersatz und Nachempflanzung, ob es für das ganze Deutschland, also bundesweit, so geregelt ist oder nur für äh, bestimmte Bundesländer gültig ist ja, und in welchen und, äh, ja, und ob es die Bäume immer eins zu eins ersetzt und nachimpflanzt. Und, und ob es nur für die Alleen gültig ist oder ganz im Allgemeinen für alle Bäume. Also Bundesalleen sind kein, äh, keine bundesweite Regelung, sondern mm -hmm. es ist von Land zu Land verschieden. Mm -hmm. Bundesstraßen und Autobahnen werden vom Bund verwaltet und gebaut, aber allein sind Angelegenheiten der einzelnen Länder oder Kommunen. Danice a Spolkové Sejnice, které vlastně odpovídají našim vychovatelným sejnicím, spravuje správuje Německo, jako štát země, jako štát s vás Ovšem ale je souvěs právě jednotlivých spolkových zemí, po případě obcí. Bundesweit wird das Thema vor allem von Naturschutzverbänden bewegt über Länder übergreifen. Mm -hmm. Na, auf rovin ceného svazu äh se téma, ale äh se téma, tady aleby zabívají äh, jednotivé spolky, které se ho snaží přenést opět na tu úroveň jednotlivých spolkových aktivit. Und beide großen Mitglieder Umweltverbände in äh, Deutschland der BUND und der NABU befassen sich mit dem Thema Alleen in Deutschland insgesamt. So du, zwei Umweltministerium hat vor einigen Jahren allerdings lediglich eine Kampagne bundesweit veranstaltet, um das Thema ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Ich muss noch sagen, dass das Umweltministerium Schöpflügel auch vor ein paar Jahren eine Kampagne haben, hat, das Thema beantwortet Zum Thema allein ist vom BUND vor allem der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern sehr aktiv velmi aktivní z hlediska právě toho bundu je mh, hlavně spolková země Ich freue mich, dass Katarina Brückmann vom BUND Wiegendorf Vorpommern hier bei uns ist und den Workshop mit gestaltet. Sie ist dann auch gleich die nächste mit einem Vortrag. Velmi těší, že je tady s námi také uh, Katarina Brückner právě z uh, uh, Bundu, která pomáhala sestavit dohromady tento program a bude k nám ještě další hovořit. Zum Thema Ersatz, es ist nicht 1:1, sondern gibt sehr komplizierte Berechnungsschlüssel, wie viel für einen Baum bestimmter Größe, bestimmter Art, bestimmten Alters. Als Ersatz zu leisten ist. Und das, gilt nicht nur für Alleebäume, sondern für Bäume im Siedlungsbereich, überhaupt nicht im nicht im Wald und für Eingriffe in Natur und Landwirtschaft. se to jenom stromu v aleji, natika se to stromu obecně, ale to v in oblastech, takže nikoli v